Giftstoffe die das Altern beschleunigen sogenannte Gerontotoxine vermeiden und damit den Alterungsprozess verlangsamen. Das erfahrt ihr heute. Guten Morgen! In jedem Körper von uns sind Milliarden Kilometer an DNA streng vorhanden. Eine unglaublich und unfassbar lange Strecke wenn wir sie aneinander legen würden. Wenn man äquivalent und maßstabsgetreu so viele und lange Fadenstücke auf einen so engen Raum platzieren würde, dann hätten wir gar keine Chance, dass diese Fäden sich nicht verknäueln und verfilzen. Wie schafft es aber der Körper, diese Unzahl an DNA-Strängen sauber auseinanderzuhalten? Dafür verantwortlich sind Enzyme. Mit dem virtuosen Namen Sirtuine. Diese Enzyme sorgen dafür dass die DNA nach einem ganz festen Muster und um ganz spezielle Eiweiße angeordnet wird. Die Sirtuine sorgen sozusagen für Ordnung. Bei der Obduktion von Leichen mit arteriosklerose assoziierten Krankheiten wie zum Beispiel ja, einfach alle Arten von Herz-Kreislaufstörungen und auch neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson wurde eine verminderte Sirtuinaktivität festgestellt. Im Gegensatz zu Menschen die eben nicht an diesen Krankheiten gelitten haben die Pharmaindustrie versucht natürlich nun Medikamente zu entwickeln, die diese Sirtuinaktivität erhöhen und um diese Produkte dann als Anti-Aging Medikamente oder als Anti-Parkinson oder Anti-Alzheimer oder was auch immer auf den Markt zu werfen. Doch warum verringert sich die Sirtuinaktivität? Das wäre doch interessant. Also, wenn wir nicht also das Symptom äh, ignorieren und, und äh, sondern versuchen dieses genau zu kurieren, sondern die Grundlage, warum die Sirtuine nicht mehr so aktiv sind. Ne? Und da hat man herausgefunden, dass da die Ernährung eine gewaltige Rolle spielt. Es gibt sogenannte Advanced Glucation Products. H werden die genannt. A -G diese H-Ketten äh, oder diese, diese, ja, diese, diese, ja, diese Ages halt. Ne? <lacht> äh, diese tun die Eiweiße quasi verketten, die tun sie Und wir erinnern uns, dass die DNA von den Sirtuinen in einer, in einer immer gleichen Weise, in einer immer gleichen Ordnung um die Eiweiße angeordnet wird. Wenn nun die Eiweiße selber, um die das angeordnet wird, aneinander kleben, dann verliert der Körper natürlich seine natürliche Ordnung. Und es entsteht, ja, es entsteht eine Gewebesteifheit, es entsteht oxidativer Stress. Was das ist, habe ich ja euch schon mal in einem anderen Video erklärt. Das findet ihr oben hier ähm, in den Infokarten. Und äh, es entstehen auch Entzündungen. Entzündliche Erkrankungen stellen einen Großteil der aller uns bekannten Krankheiten dar. Auch dazu Video oben Infokarten. Ne? Ähm, ja, also das bedeutet, wenn wir weniger dieser Ages oder dieser äh, Advanced Glycation Products äh, zu uns nehmen, welches sozusagen, also dieser Age ist ein sogenanntes Gerontotoxin. Wenn wir diese weniger zu uns nehmen, diese Ages, dann können wir den Alterungsprozess aufhalten. Und das ist nur eine von vielen Möglichkeiten, das Altern zu verlangsamen. Eine an, ein anderer Aspekt äh, waren die Telomere und die Telomerasen. Auch dazu Video oben in den Infokarten. Ja, heute habe ich in den Infokarten echt ein prall gefülltes Wissenspaket. Am Handy könnt ihr glaub ich, äh, ja, glaube ich, nicht viele Tabs gleichzeitig aufmachen. Aber im Browser, also wenn ihr am Computer surft, einfach wirklich mal die Infokarten heute alle drei ähm, anklicken und die, diese Videos schauen. Das sind echt drei richtig, richtig fette Wissensvideos. Oxidativer Stress, dann die, das Entzündungsvideo und auch das Video über Telomerasen. Okay, also jetzt, ähm, wir wissen weniger Advanced Clication Products, weniger dieser Ages zu uns nehmen. Ja, aber, ja, was ist das denn eigentlich? Was, was, wo ist das drin? Ne? Und um die Lebensmittel diesbezüglich zu unterscheiden, wie viele Ages da drin sind, gibt es äh, ja, sogenannte Advanced Glycation Product Einheiten. Also Ages Einheiten. Natürlich gibt es auch wieder Listen, wo man alles nachlesen kann. Und ihr müsst das nicht für jedes einzelne recherchieren. Und ich habe natürlich auch wieder äh, eine Studie unten verlinkt, wo man einerseits die ganzen Erkenntnisse, die ich euch heute präsentierte, aber auch einige Produkte nachlesen kann. Ähm, ja wie ihre H-Einheiten sozusagen, ja, wie viele h sie haben. Und generell kann man sagen, dass die Produkte mit den höchsten H-Einheiten tierischen Ursprungs sind. Generell alle Fleisch- und Milchprodukte haben einen extrem hohen Anteil an H-Einheiten. Und pflanzliche Nahrung hat generell sehr wenig dieser H-Einheiten. Innerhalb des Fleisches hat Hühnerfleisch und dessen Produkte auch nochmal einen im Schnitt ich, ja, 20% höheren Age-Anteil als zum Beispiel Rindfleisch. Also das auch nochmal gesagt an die Leute die sagen: Ja, ich esse ja wenigstens nur weißes Fleisch. Nein, das Hühnerfleisch ist in Bezug, äh, in Bezug auf die Age's äh, das am höchsten belastet. Ne? Ähm, habt ihr ja auch schon mal ein Video über Alzheimer gesehen und mittlerweile wird ja schon von einer Alzheimer-Epidemie gesprochen und Forscher haben im Rahmen der Entdeckung der Age's. Und dieser festgestellten Zusammenhänge ganz klar formuliert, dass der Verzicht auf tierische Lebensmittel möglicherweise die beste Strategie ist, um die Alzheimer-Epidemie zu besiegen. Weiterhin auch noch erwähnenswert, die AGEs steigen sprunghaft an, wenn man diese Lebensmittel erhitzt. Auch das ist nichts Neues, dass rohe unverarbeitete Lebensmittel generell im Mittel immer gesünder sind, so denn sie natürliche Nahrung für uns darstellen. Aber auch Produkte die verarbeitet worden sind und äh, dann nochmal erhitzt, worden, ähm, oder, ja, äh, nochmal erhitzt werden oder äh, steigen dann auch nochmal in der Age-Konzentration. Das bedeutet wenn ich, äh, ja, wenn ich ein gefrorenen vorgegarten Patty aus Rindfleisch aus dem Tiefkühlfach nehme und auftaue und dann einfach so esse, dann hat er weniger Ages als wenn ich ihn dann nochmal erhitze. Aber nur mal die Relation klar zu machen bezüglich des Unterschieds tierischer Produkte versus pflanzlicher Produkte und roh und erhitzt. Ähm, da mein Beispiel. Während ein gebackener ultra hoch erhitzter Apfel 45 AGE einhalten statt 13 AGE-Einheiten eines Rohnapfels besitzt also 45, 13, besitzt beispielsweise einer, ein von, von der Kühltägeg äh, direkt genossenes ähm, knackiges Wiener Würstchen äh, 6736 AGE Einheiten. Wenn man dieses Würstchen dann nochmal erhitzt, dann sind wir bei 10.142 dieser AGE-Einheiten oder anders ausgedrückt, anders ausgedrückt, selbst wenn wir unseren, unsere gesamten Äpfel die wir nehmen nur Ultra Hitze zu uns nehmen und äh, ja, ähm, ja, die eben nicht schön kalt essen, dann können wir immer noch 145 dampfende Äpfel essen bevor wir den Gerontotoxingehalt oder die Gerontotoxinkonzentration einer Wiener Wurst erreicht haben. Die Daten habe ich alle aus dem Buch von Michael Greger, was ich euch unten verlinkt habe. Jegliche tierischen Produkte sind wirklich eine hochkonzentrierte Aggregation von Gerontotoxinen und aus gesundheitlicher Sicht ausgehend von diesen verlinkten Studien unten und auch von dem Buch komplett zu vermeiden. Macht euch aber nicht verrückt. Der Körper hat die Fähigkeit sich immer wieder zu entgiften. Fangt einfach an Euch pflanzlicher zu ernähren, steigert den Anteil der Nahrung und irgendwann ist der ganze Mist aus Eurem Körper raus. Ich hoffe ihr fandet das Video lehrreich und interessant und würde mich wie immer über eine verbale Rückmeldung in den Kommentaren freuen oder gebt einfach einen Daumen nach oben. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das auch nachholen um immer auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft was die Ernährung angeht zu bleiben. Alles Liebe und einen wunderschönen Tag. Euer Christian.